Ja meine Lieben, gleich vorweg, mehr als 30 der Weltbevölkerung leidet an einer Fettleber, die nicht durch Alkohol ausgelöst wurde und das erinnert mich schon ein bisschen an meine an einen Krankenhausaufenthalt meinerseits vor vielen vielen Jahren, wo mir der behandelnde arzt dann so nebenbei attestierte lieber herr Six, oder mich vorher fragte lieber Herr Sixt, wie viel trinken sie denn als ich ihm sagte ich trinke eigentlich 0,0 also gar nichts und das seit jahren hat er mich ganz komisch angeschaut und gesagt das gibt es ja gar nicht herr Sixt. sie haben eine leichte fettleber ja das ist jetzt zwar nicht ganz so tragisch aber trotzdem sie haben eine fettleber und ich habe natürlich auch blöd aus der wäsche geguckt genauso wie der arzt weil ich es nicht verstehen konnte also damals war es offensichtlich noch nicht so klar dass man auch eine Fettlieber bekommen kann, wenn man nicht trinkt. Aus meiner Sicht ist der Wert der Leber sowieso viel zu wenig beachtet. Ich habe das Gefühl, das hat auch damit zu tun, da ja so die Meinung da ist, die Leber regeneriert sich von selber, was grundsätzlich auch stimmt. Das würde heißen, ich schneide von einer gesunden Leber ein Stück weg und das würde nachwachsen. Ja? Wenn aber die Leber schon erkrankt ist, wenn ich zum Beispiel Leberzirrhose habe, wenn Gewebe schon abgestorben ist, dann wächst das nicht mehr nach. Das wäre dann relativ einfach und dann wäre ja wirklich die Leber wäre dann absolut äh, unwund, unverwundbar ist es halt einfach auch nicht. Aber doch schauen wir weiter, warum haben eben nun so viele Menschen eine Fettleber, äh, obwohl sie gar keinen Alkohol trinken? Das erfährst du, du weißt es eh wie immer nach dem Intro. Ja, aber vorweg einfach mal die wichtigsten Aufgaben der Leber, um das einfach wirklich zu verdeutlichen, wie wichtig dieses Organ ist. Alleine das zeigt uns schon, wie gut eine funktionierende Leber einfach sein muss anhand dieser Aufgaben. Da hätten wir als ersten Punkt die Beteiligung an der Blutzuckerkontrolle. Da hätten wir zweitens Herstellung und Abbau von Hormonen und wichtigen Eiweißen. Da hätten wir drittens Herstellung von Cholesterin und den Gallensäuren. Vierter Punkt, Abbau und Umbau von Stoffwechselprodukten. Der fünfte Punkt wäre Filter, die Filterfunktion. Äh vom fett von kohlenhydraten und vitaminen und eisen der sechste punkt wäre dann die bekannteste die entgiftungsaufgabe entgiftung und filterfunktion eben bei alkohol bei medikamenten bei allen giften die in unseren körper hineinkommen bei den nahrungsgiften und so weiter und so fort und der siebte punkt wäre dann noch die unterstützung des immunsystems also unser leber ist mega mega wichtig kann ich nicht oft genug wiederholen warum ist es nun also möglich dass 30 bis 40 prozent der weltbevölkerung an einer fettleber leidet und ja die fettleber die kann halt dann auch die vorstufe von noch schlimmeren krankungen erkrankungen sein wie zum beispiel hepatitis entzündung ja leberzirrhose und dann im letzten falle dann eben auch leberkrebs werden also es wird wirklich echtzeit hier präventiv und natürlich auch im akutfalle im chronischen falle natürlich was zu tun seine leber zu unterstützen das ist noch viel wichtiger warum verfettet nun also die leber machen wir noch einmal ein großes fragezeichen und es geht jetzt primär nicht nur darum zu sagen ich esse kein fett mehr das macht wenig sinn wie wir wissen fett vor allem die richtigen fette sind absolut wichtig und richtig es geht hier primär darum, das Fett eben aus der Leber dahin zu bringen, wo wir es brauchen, damit eben Zellen gut funktionieren können. Natürlich sind andere Faktoren auch ganz, ganz wichtig, schlechte Fette zu uns zu nehmen, viel zu viel Zucker, viel zu viel Kohlenhydrate, aber da komme ich auch eh noch dahin. Grundsätzlich passiert Folgendes damit. Fettsäuren in die Zellen hineinkommen, da wo wir diese brauchen. Ja? Innerhalb des Fettstoffwechsels transportieren Lipoproteine das mit der Nahrung aufgenommene Fett und Cholesterin zur Leber. Ja? Und hier in der Leber werden dann die Fette mit Hilfe von phosphat zu VLDL-Lipoproteinen eben umgewandelt um sie dann zu den Geweben zu transportieren, wo wir sie eben dann für die Funktion der Zellen benötigen. Mangelt es aber an diesem Phosphatidylcholin, sammeln sich jetzt die, Fetter, die Fette eben in der Leber an, weil sie nicht weiter transportiert werden und anstatt wie gesagt dorthin zu kommen, wo sie eben benötigt werden, um ihre wichtige Funktion in den Geweben auszuführen, bleibt es dann in der Leber und dann sammelt sich eben das Fett in den Leberzellen an. Zusätzlich haben wir jetzt ja nicht nur das Fett in der Leber, sondern auch der Mangel an diesen Lipoproteinen, die ja in die Zellen kommen sollten, um dort eben ihre Aufgaben zu erledigen. Und das erzeugt dann natürlich wieder zusätzliche Symptomatiken, Krankheiten bzw. Symptome, in den Zellen und im Körper. Also ein Cholinmangel hat jedoch die, hat die aber nicht nur zur Folge, dass der Leberstoffwechsel nicht mehr anständig funktioniert, sondern er führt auch dazu, dass die Funktion des programmierten Zelltods zer, äh, nicht zerstört, sondern gestört wird. Das heißt, es werden gesunde Zellen getötet und in der Folge wirkt sich das natürlich auch auf die Leberzellen aus. Es ist ja ein ganz ein normaler Kreislauf, dass immer wieder sozusagen die Zellen, die abgestorbenen Zellen, die kranken Zellen hier eben getötet werden, dass es hier diesen programmierten Zell dort gibt. Aber wenn das nicht mehr funktioniert, dann ist es eben so, dass auch die gesunden Zellen absterben oder getötet werden. Dann sieht man einfach wiederum, welche fatalen Auswirkungen einfach dieser Mangel an semi-essenz Semiessentiellen, Aminosäuren hat, weil das dann nicht mehr funktioniert und dann gehen natürlich auch die guten Zellen verloren und dass das auch wiederum Auswirkungen auf uns hat, ist ja eh logisch. Was kann man also tun, um keinen Cholinmangel zu haben und der Fettleber entgegenzuwirken? Die Fettleber entsteht ja... Durch zu viele Gifte, sie entsteht durch negative Einflüsse, dadurch wird die Funktion der Leber beeinträchtigt. Weit ist natürlich auch die Fettzufuhr, vor allem von ungesunden Fetten, einer Fettleber zuträglich, wie ich es vorher schon gesagt habe. Diabetes ist auch gut für die Fettleber, also. Es ist natürlich im ironischen Sinne gut für die Fettleber, da der Zuckerstoffwechsel eng mit der Verfettung der Leber zusammenhängt. Ja? Und diesbezüglich macht es also absolut Sinn genug, Cholin zuzuführen und auf, äh, auf die gerade angegebenen Gründe, für die für eine Fettleber eben sprechen, hier zu achten. Natürlich wichtige Fette auf die Nahrung schauen, ähm, Kohlenhydrate, ja, äh, raffinierte äh, Kohlenhydrate die müssen alle weg weil das erzeugt alles alles zucker und das steht ja wieder mit dem ähm, mit dem blutzuckerspiegel mit dem zu hohen blutzuckerspiegel im, in verbund eben mit äh, der fettleber also auf diese dinge wirklich achten welche ernährung die fettleber äh, wieder wie geschichte werden lässt und wie viel Cholin, meine lieben du oder ihr zu euch nehmen solltet um eben deine Leber auf, auf, eine, auf allen Ebenen wirklich zu unterstützen sowie Blogbeiträge zu vielen anderen Gesundheitsthemen. Das erfährst du auf meiner Homepage. Also einfach auf die Homepage schauen. Da kannst du das Ganze noch mal sehr genau nachlesen. Habe ich dann auch Dosis, Dosierempfehlungen, Dosisempfehlungen und eben auch was die Ernährung betrifft und viele, viele andere Blogbeiträge. Also schau einfach auf meine Homepage, bewusstgesund.geosixlebensmutter.de, die ich hier eben her schreibe. Und ja, meine Lieben, das war's und zur leber ist kann man wirklich nicht genug dazu machen eine eine funktional gestörte leber ist einfach nicht gut und wir können können sehr sehr viel im präventiv sowie auch im akutfall dazu tun und meiner meinung und nicht nur meiner meinung Colin ist hier ein ganz ganz wichtiger beitrag in dem sinne gebt mir eure daumen hoch ähm, abonniert meinen kanal schaut in die infobox zu meinen empfohlenen Produkten und schaut auch auf die Homepage, da könnt ihr dann alles noch einmal wesentlich genauer nachlesen, in Ruhe nachlesen und euch die wichtigen Informationen wie eben auch Dosisempfehlungen und Nahrungsempfehlungen eben auch ganz, ganz in Ruhe euch anschauen. Also dann, ich habe euch lieb, wir sehen uns beim nächsten Video. papa ciao, tschüss und Servus, euer Geo.